Also mein Ziel für den diesjährigen Community Cup ist auf jeden Fall äh, Gewinn, so, so weit kommen wie möglich, so, wenn, ähm, also, und dann theoretisch halt logischerweise Spaß haben, so, ne, darum geht's ja, ähm, wenn man so weiterkommt, logischerweise es mehr Spaß, gewinnen macht mehr Spaß als verlieren, so, aber ich meine, es geht eh um den Spaß, von daher, ist ein Community Cup so, ähm, also, ich glaube, mein Ziel wird auf jeden Fall erreicht werden, so. Zu also welchem Hogwarts-Haus würde ich mich zählen? Auf jeden Fall würde ich sagen Ravenclaw, so. Die haben immer irgendwie so den coolsten Eindruck gemacht, haben irgendwie voll coole Charaktere, finde ich auf jeden Fall, so, äh, wie heißt die Luna Lovegood oder so, fand ich irgendwie immer, also sie ist so mysteriös und irgendwie auch cool gleichzeitig, aber macht eigentlich gar nicht viel und kommt gar nicht so viel, zumindest in den Film vor, so. Und die hat, jetzt eigentlich kommt, oh, warte, der, der wichtigste Grund ist eigentlich, die hatten bei diesem Quidditch, ähm, PC-Spiel, so, also bei diesem Videogame, hatten die die beste... Ultimate auf jeden Fall, weil die drei Tore gleichzeitig gemacht haben, dann warst du 30 Tore auf einmal, also 30 Punkte vorne. Das war nice auf jeden Fall, Ravenclaw. Okay, also mein schönster E-Sport-Moment war auf jeden Fall, dass ich den zweiten Platz in der Mara League Season 4, glaube ich war das, belegt habe. Da, da hab ich, bin, ich, bin ich ins Finale gekommen und habe gegen Nighthawk verloren, das weiß ich noch. Und das war auch mein... Allererstes Event sozusagen, nachdem ich äh, im, in den ECF ne, in Frankfurt eingetreten bin, habe ich direkt so äh, mitgemacht. Wurde wurd von äh, Chuppi, also einem Kumpel, so rein, sozusagen, äh, reingetalkt in, in das Turnier. Dachte mir so: Ach komm, also in die Liga macht, dachte dacht mir so: Ach komm, ich mach mal mit. So, da bin ich sogar ins Finale gekommen. So, das war auf jeden Fall sehr schön. So, und dann, wenn ich noch was nennen müsste, war halt dann die. Ähm, Berserker League, also die Berserker 1v1 Diamant Liga, die war auch auf jeden Fall ein Highlight, weil da habe ich auch nicht gedacht, dass ich die wirklich gewinne, da hat, hat ich Würmchen dann angesprochen, hat so gesagt hey, du machst da auch mit so, weil ich wusste gar nicht, dass sie da auch mitmacht, ähm und dann haben wir beide da mitgemacht und ich habe das Ding irgendwie gewonnen, ich weiß bis heute nicht wie genau so, ich habe einfach gespielt, war auf einmal Erster so, das war richtig schön so. also das war auch mein erster und fast einziger eigentlich Sieg von so einem Größeren Turnier. Das war auf jeden Fall schön und das waren auch bei den beiden Highlights bisher. Mhm. Wovon ich schon lange geträumt habe, aber mich noch nicht getraut habe, das zu tun. Das ist auf jeden Fall so ein selbst ein Turnier, mal auf die Beine zu stellen. So als Turnier mal sozusagen sich selbst versuchen, so ob es jetzt in StarCraft ist oder in Rocket League oder was weiß ich. In einem anderen Spiel, so also hauptsächlich die beiden, weil die spiele ich selbst, da macht am meisten Sinn, aber mh, generell würde ich gern mal sozusagen die andere Seite sehen. Nicht die Spielerseite, sondern die Orga-Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, ist halt auch sehr viel Stress mit verbunden, ne? Aber, also, ne, die, man, man weiß halt nie, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, dass, dass irgendwie einem irgendwie so sozusagen die Laune vermies oder so oder ein Stein im Weg ist oder sowas. Aber ich meine, wenn man es selbst nicht macht, ne, weiß man nicht, wie es ist. Also, das würde ich auf jeden Fall gern mal machen. So, vielleicht mache ich das auch demnächst mal, aber bisher... Habe ich es noch nicht gemacht, deswegen, genau, würde ich es gerne machen in Zukunft.